hey leute nur ein kleines update es gibt kein video heute leider aber es hat einen bestimmten grund ich bin nämlich an der nürburgring nordschleife mit meinem auto mit gina und ich versuche ein letztes mal an diesem wochenende unter die 10 minuten marke zu kommen und damit ich mich auch extra anstrenge habe ich mir gedacht machen wir doch eine kleine challenge draus also habe ich mich selber herausgefordert wenn ich es nicht schaffe innerhalb des Wochenendes, auf eine Zeit unter 10 Minuten zu kommen, dann werde ich mir alle meine Haare abrasieren. Komplett. Äh, <lacht> das ist eine super schlechte Idee. Vielleicht im Nachhinein, weil ich weiß ja nicht, ob Verkehr ist oder Gelbphasen oder... Nicht. oder ob ich überhaupt irgendeine freie Runde kriege. Aber das ist die Challenge. Also, schaut nächste Woche rein ob ich es dann geschafft habe. Und sollte ich es nicht geschafft haben, dann gibt es ein Abfolgevideo, wie ich mir die Haare abrasiere. Also verpasst es nicht, abonniert den Kanal und äh, ich sehe euch nächste Woche. Ciao.